Der Vorgänger war ein echter Hit auf den Game Gear und so musste Segas Ninja Reihe natürlich auch fortgesetzt werden. Auf der Packungsrückseite wird einfach mehr von allem versprochen. Kann das hohe Niveau gehalten werden oder geht die Serie mit diesen Ableger baden? Was taugt Gigi Shinobi 2 für den Game Gear heute noch? Das Spiel wurde von Sega selbst entwickelt und auch 1992 weltweit veröffentlicht. Die bösen Techno-Krieger haben den schwarzen Ninja rekrutiert, um endlich Neo City zu erobern. Die Fieslinge haben schon die vier Elementarkristalle mit denen zusammengehörenden Ninjas geklaut. Zeit also aufzuräumen. Das grundsätzliche Gameplay hat sich im Vergleich zum Vorgänger nicht wesentlich verändert. Wieso auch? Auf einer guten Basis kann man ja als Entwickler schließlich auch gut aufbauen. Ihr startet mit dem roten Ninja und könnt ähnlich wie in Mega Man euch eure Level frei auswählen. Am Ende wartet euch natürlich immer ein Bossgegner. Habt ihr diesen besiegt bekommt ihr den entsprechenden Kristall und einen der farbigen Linia. Den Ninjas könnt ihr dann im Level mit dem Druck auf die Starttaste on the fly auswechseln. Jeder kommt dann natürlich mit seiner eigenen Waffe und Fähigkeiten. Mit dem Enterhaken des blauen Ninjas könnt ihr zum Beispiel an vorhergesehenen Ringen entlang schwingen. Auf diese Weise könnt ihr je nach Levelabschnitt und oder Geschmack euren Kämpfer auswählen. Auf die besonders mächtige Ninja-Magie ist natürlich je nach Recke verschieden. Auf diese Weise lohnt es sich auch die Level mehrfach zu spielen, da ihr teilweise mit einem anderen Kämpfer an einer bestimmten Stelle weiterkommt. So viel also zu den Kämpfern. Als Spiel an sich erwartet ihr euch natürlich wie gewohnt ein Action-Plattformer mit einer knackigen Steuerung. Ihr flügt durch die Welten, kämpft gegen Gegner und erfindet Hindernisse. Euer Bewegungsrepertoire hat sich im Vergleich zum Vorgänger auch erweitert und so könnt ihr sogar an Decken laufen. Das Spielgefühl an sich macht einfach nur Spaß, vor allem weil die Steuerung sehr gut gelungen ist und euch niemals im Weg steht. Der Schwierigkeitsgrad allgemein ist natürlich relativ hoch, aber naja, was erwartet ihr auch von einem Shinobi-Spiel? Euer Fortschritt wird sogar in Form von Passwörtern gespeichert. Auch gibt es ein relativ faires Rücksetzsystem. Wenn ihr mal ein Leben verliert, müsst ihr also meistens nicht allzu weit laufen. Die Grafik ist wunderbar gelungen, die Sprites sind angenehm groß und die Animationen passen einfach. Man merkt einfach, dass Sega selbst das Spiel für den Game entwickelt hat und da einiges rausgeholt hat. Beim Sound sieht es ebenso aus. Die Musik ist super und die Effekte natürlich auch. Technisch ist das Spiel wunderbar. Was taugt? GG Chinobi 2 für den Game Boy also heute noch. Für mich ein absoluter Pflichttitel für das System. Es ist einfach super, was Liga hier abliefert und den Vorgänger sogar noch toppen kann. Hier lautet auf jeden Fall auf dem Spiel ein wunderbares Erlebnis. Es wird euch nicht überraschen, eine klare Empfehlung von mir aus. Das war Testo GG Chinobi 2 für den Game Gear. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, wisst ihr was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.